Du machst zuerst einen Umschlag, stichst in die Einstichstelle ein, holst den Faden durch und ziehst ihn nach oben. Nun wiederholst du das Ganze noch einmal, bis insgesamt fünf Schlingen auf deiner Häkelnadel liegen. Anschließend holst du erneut den Faden und ziehst ihn durch alle fünf Schlingen. Jetzt häkelst du noch eine Luftmasche und die Flachnoppen der darauffolgenden Runden werden immer um diese Luftmasche gehäkelt.